Was gibt es für Möglichkeiten, die Probleme Kurdistans zu lösen und wie könnte Deutschland dabei helfen? Danke für die Frage. Ich möchte die Antwort auch in zwei Abschnitten. Erstmal, was kann Kurdistan mit sich selber machen? Ich hatte zu Beginn gesagt, dass Kurdistan Parallele in ihrer Geschichte mit Deutschland hat. Deutschland war nie zentralistisch regiert, bis auf zwei Fälle. Durch Bismarck, Preußen und den anderen braucht man darüber nicht zu reden. Kurdistan war nie zentralistisch regiert. Kurdistan war in Form von Fürstentümer. Und jeder Fürst hatte ein Mir. Interessant bei den Kurden, dass der Namen dieser Fürstentümer nie persongebunden waren. Botan, Soran, Ahmed, Sarhad, äh, Rawandus, diese Badinan, diese, diese Fürstentümer waren das Land als Namensgebung, nicht der Fürst. Das ist in der Geschichte Kurdistan sehr interessant wir kennen keinen Personenkult. Der Mir Mirimiran, der Fürst der Fürsten Idrisi Bitlisi, als er merkte, dass die Osmanen ihm hintergehen wollen, schickte seinen Sohn im 17. Jahrhundert weg aus Kurdistan zu dem Schah von Persien. Dieser Junge, der hat gelernt und hat ein Unikum in der Geschichte damals hat ein Buch über die kurdischen Stämme, über das kurdische Land, kurdische Traditionen nur über die Kurden verfasst. Das Buch ist bis heute ein literatur wertvoller Literaturhinweis. Das ist die Sharafnama, das Ehrenbuch. In diesem Ehrenbuch ist alles dokumentiert. Es hat nie gegeben zu der Zeit, dass jemand nur über ein Volk ein Buch schreibt der hat es gemacht. Nun, was ist uns passiert? Kurdistan nach der Zerstückelung, Zerteilung durch Minen, Stacheldraht, Soldaten, Militär, Geheimdienste, Zoll, Sprachverbot Vielleicht eins muss man wissen, wie oft sind die kurdischen Namen in den von der Türkei besetzten Teil Kurdistan geändert worden. Kein einziger Kurde besitzt seine Identität. Kein einziger. Kein einziger Kurde hat seinen richtigen Familienname. Kein einziges Berg ist geblieben, wie sein Name war. Alles. Alles ist geändert worden. Alles ist türkisiert worden. Es ist ein virtuelles Türkenstaat entstanden, das seine Identität noch nicht hat. Das ist das Problem. Kurdistan muss, meiner Meinung nach, wieder seine geopolitische Bedeutung wiedererkennen. Dass es eine Pufferzone zwischen den russischen, dem persischen, den arabischen und türken Interesse. Fungiert. Diese Pufferzone gibt der Welt, gibt dem Nahen Osten, gibt den Mittleren Osten einen Faktor der Stabilität und des Friedens. Solange wir diese geopolitische Lage nicht anerkennen, nicht ansehen, wird kein Frieden herrschen dort. Der Frieden kann nur sein, wenn es gesichert ist. Der Frieden kann nur sein, wenn es aus dem Herzen kommt. Der Frieden kann es nur sein, wenn man gemeinsam, darüber redet. Also die Kurden, denke ich, Kurdistan soll wieder zu ihren natürlichen Gegebenheiten zurückkommen. Nicht mehr von Irakisch-Kurdistan sprechen. Nicht mehr von türkisch -Kurdistan. Nein, Kurdistan ist Kurdistan. Und heute sehen wir in Afrin, in Kobane, in Kirkuk, in Karmanschah. In allen Teilen Kurdistans ist Krieg. Und diese Teile Kurdistans, das ist eine Front, von Afrin bis Karmanschah, da braucht auch eine politische Front, die der Wünsche, der Sehnsüchte der Kurden und anderer Völker Kurdistans in einem Leben, in Frieden und Würde garantiert. Solange Kurdistan zu diesem Punkt nicht zurückkommt, dann wird sie auch nicht schaffen. Das haben wir auch gesehen. Die Demokratische Partei Kurdistans im Irak hat ein Referendum durchgeführt mit der Frage, wollt ihr einen Staat Kurdistan, ja oder nein? Eine legitime Frage. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist garantiert. Diese legitime Frage, die 91 bis 93 Prozent der Bevölkerung Südkurdistan mit Ja beantwortet haben, wie wurde sie beantwortet? Die Reaktion war klar. Der Türkenstaat als Vertreter des sunnitischen Moslem, der persische Staat als Vertreter des schiitischen Islam, beide, schiitischer Islam und sunnitischer Islam, sind seit 1400 Jahren im Kriege gegeneinander. Und nicht nur im materiellen Krieg, sondern auch im Hass gegeneinander. Dieser Hass gegen die Schiiten, gegen die Christen, ist das Flaggschiff des Osmanen gewesen, des Türkenstaates. Und nach diesem Referendum, in acht Stunden, haben die ein Problem von 1400 Jahren vergessen. Sofort wurden die Grenzen dicht gemacht. Truppen zusammengeschlossen, geschloss, äh, Flughäfen äh, äh, zugemacht und gemauert und der Krieg hat begonnen. Die Kurden blieben denen keine Chance mehr. Die standen alleine. Da sind keine PKK, das sind keine Radikalen. Das sind die besten Freunde der Amerikaner. Das sind die, die IS bekämpft haben. Das gleiche gilt auch für die Kurden in Syrien. Man sieht ein, ja, wir haben 5000 junge Männer und Frauen, die ihr Leben im Kampf, im Krieg gegen den IS und der Al-Qaida verloren haben, zur Verteidigung der Werte Europa, der Freiheit, zur Verteidigung der Werte der Kulturen, die in Kurdistan waren, Griechen, Römer, Aramäer, Armenier, Kurden, Juden, Christen, Esiden, alle, diese Werte zu verteidigen, diese Kultur zu bewahren, haben die ihr Leben dafür aufgegeben. Ich war selbst 2014, 2015 in, in einem sehr schönen äh, Ruin von Römer und habe mit einem JPG-Kämpfer gesprochen. Er sagte, ich verteidige die Kultur der Welt. Diese Kultur der Welt haben wir, im Stich gelassen. Nicht nur das, wir haben geholfen, die zu zerstören. So, Kurdistan, denke ich, muss zu ihren Werte zurück, Sie muss zur Einheit des Problems zurückkehren. Sie muss ein Neuen Denken und ganz besonders die Bindung zur Heimat, zum Boden, nicht mehr zu Personenkult, nicht mehr Abdullah Ojalan. Nicht mehr Masoud Barzani, nicht mehr Jalal Talbani. Nein, wir brauchen neue Programm, neue Konzept und Vorausschauend. Das ist, was uns allen retten würde. Nicht nur Kurdistan würde retten, sondern würde den Frieden auch den Nachbarvölkern bringen.